Ich heiße Andreas Gangel und ich arbeite bei Amazon in Bad Hersfeld. Ich arbeite als Bearbeiter in der Kundenrücksendung. Die Rücksendung der Kunden, die Pakete, die die nehme ich und äh, verpacke die Artikel neu, wenn sie noch äh, in Ordnung sind. Und äh, wenn sie nicht in Ordnung sind, dann äh, sorge ich dafür, dass sie dann halt dementsprechend in die äh, Nachbearbeitung kommen. Die reine Tätigkeit hat sich durch die Pandemie nicht verändert. Was dann natürlich dazugekommen ist, wir müssen halt äh, seit der Pandemie permanent mit Maske arbeiten. Wenn ich mich im, im Lager bewege, dann muss ich darauf achten, dass ich Abstand halte. Und bei uns ist das sogar noch erweitert auf zwei Meter. Die Wege sind teilweise länger geworden, weil Einbahnstraßenwege eingerichtet wurde. Für mich persönlich jetzt nicht mehr Stress, weil wir halt den äh, Vorteil bei uns am Standort haben, dass wir durch durch Maßnahmen schon erkämpft haben, dass wir kein, kein Zahlenfeedback mehr bekommen. Das heißt, wie viel, wie viel ich mache am Tag, äh, ist jetzt im Endeffekt sage ich mal nicht so wichtig. Also die äh, im Warenausgang arbeiten und die äh, die Bestellungen zusammenstellen. Äh, da soll das ja in, in der gleichen, in der gleichen Zeit erfolgen. Ne? Der, der Kunde bestellt, der Kunde will genauso schnell die Ware bekommen und also muss das genauso schnell erfolgen. Und, und, und wenn man dann eine Maske tragen muss, ist das schon sehr belastend. Da, da ich ja das Glück habe, während der Pandemie weiterhin äh, be, äh, gearbeitet zu haben, habe ich natürlich keine finanziellen Einbuße. Wir haben sogar teilweise äh, Bonuszahlungen bekommen. Äh, wir hatten zeitweise 2 Euro mehr Stundenlohn, weil aber die, die gab es aber nur, wenn man gearbeitet hat. Wenn man krank war oder Urlaub, hat man das Geld nicht bekommen. Ja, bei uns, wie gesagt, die, die normalen Arbeiter können natürlich schlecht im Homeoffice arbeiten, weil die Ware halt im Lager ist und da da war, ist halt auch ein bisschen eine Spaltung der Belegschaft bei uns gewesen, weil Führungskräfte dann teilweise im Homeoffice arbeiten und wir müssen wir müssen in die Halle gehen. Ja, ich, ich habe sogar immer spaßeshalber gesagt, stellt mir so eine Brücke mit Rücksendung auf dem Hof bei mir daheim und ich tue es von daheim aus bearbeiten. Also ich hätte das von mir auch schon gemacht hier. Ich wünsche mir natürlich, wünsche mir andere Arbeitsbedingungen. Ich wünsche mir vor allem von den Vorgesetzten, dass äh, mehr Respekt gegenüber uns erbracht wird im Umgang mit uns, äh, dass äh, wir weniger kontrolliert werden, dass äh, nicht von vornherein äh, von ausgegangen wird. Wenn, wenn, wenn kein Druck ausgeübt wird, wenn keine Kontrolle da ist, würden wir nicht arbeiten und ich würde mal sagen, Großteil meiner Kollegen und äh, wir arbeiten auch ohne, dass, dass wir unter Druck gesetzt werden und, und, und unter Beobachtung sind. Ich wünsche mir natürlich auch, dass wir äh, endlich mal einen Tarifvertrag bekämen. Da arbeiten wir ja seit acht Jahren daran, aber der Arbeitgeber will ja mit uns nicht reden. Und ja... Ich wünsche mir halt auch insgesamt, dass es, äh, unser, unser Arbeitsleben demokratischer wird, dass wir mehr Mitbestimmung im Unternehmen haben über Entscheidungen.